Im Bundestag wurde heute auch über den Antrag der Unionsfraktion beraten, einen Untersuchungsausschuss zur Steueraffäre um die Hamburger Warburg Bank einzurichten. Dabei soll es unter anderem um die Rolle gehen, die der damalige erste Bürgermeister Hamburgs und heutige Bundeskanzler Scholz dabei hatte. Dazu gibt es bereits einen Untersuchungsausschuss in der Hansestadt. Das private Hamburger Geldinstitut ist in einen Skandal um illegale Cum-Ex-Steuergeschäfte verwickelt. Und wir fragen in Berlin nach, Daniel Prokaka. Ein Untersuchungsausschuss jetzt auf Bundesebene fordert die Union. Was kann denn da jetzt noch rauskommen zusätzlich zu dem? Ja, die Union sagt, und das haben auch die Grünen in der Debatte bestätigt, ein Untersuchungsausschuss im Bundestag könne schon noch ein paar mehr Befugnisse geltend machen und mehr rauskriegen, als das ein Untersuchungsausschuss in Hamburg kann. Auf der anderen Seite haben die Grünen auch gesagt, genau wie die SPD, das, was die Union da an Fragestellungen entwickelt hat für den Untersuchungsausschuss zum Thema Warburg Bank, das ähnelt doch sehr dem, was in Hamburg gefragt wurde. Die Union auf der anderen Seite argumentiert, da seien eben noch sehr viele Fragen offen. Olaf Scholz berufe sich ständig auf Erinnerungslücken, sei auch einer Einladung in den Finanzausschuss durch die Union nicht gefolgt, weil die Ampel das auch verhindert habe. Und man müsse eben klären, ob Olaf Scholz in seiner Zeit als erster Bürgermeister in Hamburg nicht doch ähm, mhm. eingegriffen hat ähm, zugunsten der Warburg-Bank, damit die eine Steuerrückzahlung nicht leisten muss. Da sagt die SPD auf der anderen Seite, das sei schon längst widerlegt in Hamburg. Mhm. Das wäre völliger Quatsch, das jetzt noch mal zu klären. Kurz noch, wie gefährlich kann das denn werden für Bundeskanzler Scholz? Ja, zumindest kann es unangenehm werden. Ähm, erstens dann, wenn der Untersuchungsausschuss tatsächlich noch irgendwas Neues rausfindet, vielleicht ein Treffen, was bisher nicht bekannt war, zwischen Scholz und äh, der Warburg-Führung. Oder es kommt gar nichts Neues raus, aber die Union schafft es vielleicht, diesen Untersuchungsausschuss oder das Ergebnis zwei Jahre zu strecken bis vor der nächsten Bundestagswahl. Dann käme dieses ganze Thema nochmal hoch und das möchte man vor der Bundestagswahl natürlich nicht so gerne haben. Daniel Bukhaka, danke nach Berlin.